Bugak lebte immer im Hier und Jetzt. Er genoss einfach das Leben. Dankeschön. Wenn man sagt, wir ermitteln in alle Richtungen, wenn man dann alle anderen Optionen geprüft hat und gesehen hat, da ist nichts, dann muss man doch erwarten können, ja, es könnten Rassisten sein, ja, es könnten Nazis sein und wir vermissen Ermittlungsarbeit in diese Richtung. Und wenn ich mir Fälle anschaue in den letzten Jahren, alles nach dem Auffliegen des NSU, deutschlandweit, dann sehe ich immer wieder, dass der politische Aspekt einer Tat weggedrückt wird, die nicht nachgegangen wird. Wir haben beim Fall von Burak Bektash doch bestimmte Parallelen. Wir haben die Tatsache, dass hier es keine Beziehung gab zwischen Täter und Opfer. Wir haben hier die Tatsache, dass alle Opfer migrantisch sind, Burak und seine Freunde. Und ich glaube, dass das schon Anlass genug sein sollte, dass man sagt, wir schauen uns diese Richtung genauer an. Und das sehe ich nicht. Mein Kollege Ono Rosetta und ich haben auch die Familie von Luke Holland vertreten. In dem Verfahren hatten wir gefordert, dass die Akten zu Rolf Z. beigezogen werden. Und da sagt die Staatsanwaltschaft, die beiden Fälle haben nichts miteinander zu tun. Ja, so wie es aussieht, hat nichts miteinander zu tun und es gibt Nazi-Bürger. Und das kann doch nicht sein. Wir sehen und bewundern euren Mut und eure Entschlossenheit im Streben nach Gerechtigkeit für den Mord an Burak. Gebt nie auf in eurem Kampf gegen diese tückische Ungerechtigkeit. Unsere Liebe, unsere Kraft und unsere Unterstützung sind immer mit euch, aber besonders an dem heutigen Tag. Rita und Philipp, die Eltern von Luke Holland der Hinweis aus der Bevölkerung auf Rolf Z. vom Dezember 2013 wurde vor dem Mord an Luke Holland einfach beiseite gewischt. Als die Freunde von Burak sich nach dem Mord an Luke Holland bei der Polizei für eine Gegenüberstellung meldeten, wurden sie abgewiesen. Wir zeigen dieser Gesellschaft, dass Betroffene, dass Opfer keine Statisten sind, sondern die Hauptzeugen des Geschehenen. Wir werden überall gemeinsam sein und Faschismus bekämpfen und Rassismus. Vor zwei Tagen wollte in Kassel die Kasseler Institution die Gedenkveranstaltung absagen. Der Hintergrund war, sie hatten Angst. Sie hatten Angst, dass Kurden die Demonstration stürmen. Wir haben keine Angst davor. Wir wissen ganz genau, dass Kurden, Türken, Albaner, Afghaner, egal wer, diesen institutionellen Rassismus, aber auch diesen Rassismus ausgesetzt sind. Wir müssen gemeinsam diesen Rassismus bekämpfen und sagen, Es recht jetzt, es lebe die türkisch-kurdische Brüderschaft, es lebe die Brüderschaft der Kulturen. Ihr seht das